Vielleicht glauben Sie, dass manche Ihrer Design- oder Architekturideen technisch einfach nicht realisierbar sind. Oder Sie denken, dieses Modul, dieses eine Element, das ich da im Kopf habe, ist in der Umsetzung einfach zu teuer. Lassen Sie uns Ihnen dabei helfen, all Ihre kühnen Design- und Bauideen einfach und schnell aus Beton zu realisieren. Mit dem Bauminator von BauMIT. Der Bauminator, das Baumit 3 d drucksystem wurde eigens für Architekten, Designer und Fertigteilhersteller entwickelt, um erstmals Objekte und Module in Geometrien herzustellen, die bis dato nicht umsetzbar waren. Das Besondere an dem System ist, dass es bestehende Verfahren ergänzt und eine besondere Gestaltungsfreiheit für modulare Teile bietet. Der Bauminator setzt ihren digitalen Entwurf direkt in ein modulares Bauteil oder Designelement um. Er ermöglicht dadurch besonders kurze Produktionszeiten und eine automatisierte 24-Stunden-Produktion. Er kann die Schichthöhe variieren und ermöglicht bei geringem Mehraufwand auch glatte Oberflächen. Bewährungen können wie gewohnt klassisch eingebracht werden. Wir haben den Bauminator eigens in-house entwickelt. Das Herzstück des Bauminators ist die patentierte Druckdüse. Diese ist modular aufgebaut, um den verschiedensten Anwendungen immer gerecht zu werden. Wir haben einen eigenen Spezialmörtel, der exakt auf die 3D-Druckbedürfnisse abgestimmt ist. Und wir haben eine eigene Software, welche Ihnen ein einfaches Designen und einfachen Druck gewährleistet. Bei der Einrichtung des Bauminators unterstützen wir Sie gerne und bieten Ihnen Schulungen sowie Vor-Ort-Support. Vielleicht haben Sie bereits eine Idee, die Sie mit dem Bauminator umsetzen wollen? Kommen Sie zu uns, wir unterstützen Sie gerne in der Realisierung. Der Bauminator von Baumit. Das einzigartige Gesamtsystem für 3D-Betondruck von einem der führenden Baustoffproduzenten Europas.